Der gebürtige Hesse ist wohl der Mann, der Helene Fischer bis ans Ende ihres Lebens glücklich machen wird. Die Schlagerqueen erwartet demnächst ihr erstes Kind von Seitel. Zudem hat es laut Bild bereits eine Verlobung auf den Malediven gegeben. Thomas Seitel, Spitzensportler, Thomas Seitel hat eine spannende Vergangenheit hinter sich. Sein muskulöses Erscheinungsbild kommt nämlich nicht von ungefähr, der Akrobat war bereits in jungen Jahren ein echter Spitzensportler. Die Lokalzeitung Offenbach-Post veröffentlichte vor gut zehn Jahren einen sehr ausführlichen Artikel über Thomas Seitel. Er war damals ungefähr Mitte 20 und sorgte mit seinen sportlichen Leistungen für Furore. Seitel turnte damals in der Bundesliga für die Kunstturngemeinschaft Heidelberg. Jeden Tag verbrachte Thomas Seitel bis zu drei Stunden in der Turnhalle. Für mich ist das meine Freizeit, ich brauche kein Sofa zum Entspannen, denn ich relax bei meinem Sport, sagte er damals. Diese Fähigkeiten waren anscheinend der Schlüssel dafür, dass Thomas Seitel einige Jahre später Teil des Choreo-Teams von Helene Fischer wurde. Dort kamen sie sich näher und verliebten sich ineinander. Thomas Seitel, alles aus und vorbei. Doch Thomas war nicht nur ein begnadeter Turner. Sein Herz schlug auch für den Handball. Der offenbach -Post erzählte der Sportler, ich habe auch mit großer Begeisterung Handball gespielt. Doch irgendwann wurden es einfach zu viele Termine. An manchen Wochenenden bin ich direkt von einem Spiel zu einem Wettkampf gefahren. Auch Verletzungen sollen ein großes Problem gewesen sein. Angeblich wurde ihm sogar einmal die Lippe aufgeschlagen. Seitel musste einen bitteren Schlussstrich ziehen. Da hat mir mein turnerischer Ziehvater und Trainer gesagt, dass ich nicht mehr beides machen kann. Wenn ich Leistungsturnern sein will, kann ich nicht immer wieder gehandicapt vom Handball kommen. Eine Entscheidung, die zum damaligen Zeitpunkt schwer aber auch goldrichtig war. Dem Artikel zufolge holte der Freund von Helene Fischer mehr als 50 Hessenmeistertitel und schaffte es in die Bundesliga. Wer hätte das gedacht?